Ja Leute, es ist wieder soweit und zwar ein weiteres Opening hier und wir haben etwas ganz besonderes, denn wir haben hier Tactical Masters. Ähm, ja, neues Set. Ähm, ich freue mich sehr auf das Set. Hier sind drei neue Archetypes drin, aber ich würde sagen, wir reden nicht so lange, sondern fangen direkt an aufzumachen, denn ich habe eigentlich sehr viel hier zu erzählen, denn unter anderem sind hier eben, ähm, ja, drei neue Archetypes, habe ich ja wie bereits gesagt, und Collector Rares ähm, und die wollen wir natürlich auch gerne sehen. Denn Collector Rares, zum einen immer vom neuen Archetype natürlich auch welche, aber auch ähm, altbekannte Karten sind hier dann eben drin. Ähm, wie immer, ich kenne nicht alle Karten aus diesem Set. Ähm, wir haben das Set von Konami geschmordet bekommen. Vielen, vielen Dank auch Fall an Konami. Und ich kenne eben nicht alle Karten hier aus diesem Set. Äh, einfach aus der Tatsache, dass wir es eben so früh bekommen haben. Und hier ist die erste Karte, die ich nicht kenne. Fängt super an. Äh, Panel-Fusion. Äh, Beschwöre ein Fusionsmonster als Fusionsbeschwörung von deinem Extra-Deck und verwende dafür Monster, die du kontrollierst, als Fusionsmaterial. Falls du zwei Karten in deiner Panel-Zone hast, kannst du auch Karten in deiner Panel-Zone als Fusionsmaterial verwenden. Ja, für Panel ganz nett. Ähm, passt übrigens sehr gut, weil Pendulum hier ebenfalls äh, Support bekommt. Denn es gibt einen komplett neuen Archetype eben mit Pendulum. Also passt von daher. Uh, kaiserliche Eisenmauer drin. Ähm, interessant. Wie gesagt, ich kenne ja nicht alle Karten. Da kommen wir zu den ersten neuen Archetypen. Und zwar Runisch. Runisch ist ein Deck, was quasi darauf basiert, ist eben den Gegner ähm, Deckout zu kriegen. Denn es verband immer Karten vom Deck des Gegners. Äh, Wer hätte gedacht. Und das ist eben die permanente Zauberkarte. Fast alles sind Quickspells. Also alles ähm, schnell Zauberkarte. Uh, oh. Uh, Trap-Trick ist ja auch drin. Ja, dann wissen wir ja alle, dass hier äh, Trap Trick garantiert eine Collector's Rares, Also, das ist ja wohl so 100% sicher. Äh, Duelist Alliance passt sehr gut. Pendel ist hier drin. Dann haben wir ebenfalls einen neuen äh, Archetype. Das ist eben äh, ein Fallen-Archetype. Also, wir haben hier ein Quick Spell-Archetype, wir haben ein Fallen-Archetype und wir haben ein Pendel-Archetype. Und ähm, ja, beim Fallen muss man natürlich gucken, wie man das Ganze macht, äh, ob man das kombiniert, eben wie unter anderem halt eben mit Fallensteller oder so. Muss man dann eben sehen, womit man das Ganze kombiniert? Ähm, werden wir dann halt sehen, was am Ende sich durchsetzen wird. Ist auf jeden Fall sehr interessant, basiert eben darauf auf normale Fallen. Und dann so geht Unisch äh, die erste Quick Spell. Und ihr seht hier, wähle ein als spezialbeschworenes Monster, das dein Gegner kontrolliert, zerstöre es und dann verbanne die obersten zwei Karten des Decks. Also hier seht ihr schon, es ist genau das. Ähm, man kann immer eine Aktion tun und dann eben äh, was bändig vom Deck des Gegners. Oder. Einfach ein Monster vom Extra Deck Spezialbeschwören. Äh, also Spezialbeschwöre ein Monster vom Extra Deck in der Extra Monsterzone. Ist sehr cool. Das heißt, es ist natürlich ein Extra Deck Thema unter anderem. Aber hierbei setzen wir auf Fusionen. Also indirekt ist es ein fusions ähm, Bloß wir beschwören sie halt eben so aus dem Deck. Also hier kann man entweder eben Monster zerstören oder was Spezialbeschwören. Ist je nachdem, was man eben möchte und braucht, eben sehr wichtig. So, weiter geht's. Uh, da haben wir schon das erste Pendel-Monster, wie gesagt, Pendel-Archetype. Das Besondere bei diesem ist, es basiert darauf, wo die Karten liegen. Also Leute, wo Karten liegen, ist ganz wichtig. Nicht nur bei Mag Knights. nein, jetzt auch hier bei diesem Archetyp, Denn wir können hier Monster, beziehungsweise nicht nur Monster, wir können auch Zauber- und Fallenkarten bewegen. Das heißt, wir können es in die verschiedenen Zonen bewegen und dann haben sie auch Effekte aufgrund der Verschiebung. Was eigentlich sehr interessant ist. Weil, ja, man kennt es so, Set, Set, Pass, So, man weiß, man legt einfach irgendwo hin. Aber nein, es ist relevant, wo Karten genau liegen. Ähm, ja, das ist schon mal sehr cool. Und das Besondere bei ihnen ist, die können sich quasi alle, je nachdem unter äh, gewissen, gewissen Voraussetzungen zum Teil, manchmal auch einfach so, ähm, aus der Pendelzone spezialisch schon Heißt, wir haben hier nicht nur die eben die Pendel, äh, Skates, sondern können eben auch die Karte einfach spezial beschwören. Heißt, wir können erst die Skates machen, dann pendeln quasi und dann sie selbst spezialbeschwören. Aber hier auch wichtig in derselben Spalte. Auch hier wieder wichtig, äh, wo eben das Monster liegt. Also ganz wichtig und zusätzlich erhalten Sie eben Effekte, welcher, äh, ob zum Teil halt, wo sie hinbewegt werden. Das bedeutet also hier zum Beispiel, wenn eben ein Monster bewegt wird, bekommen Sie einen Effekt, was eben unglaublich gut ist äh, und interessant ist. Oh, Cosmic Cyclone. Oh, die nächste Collectors. Rare, die ich sehr interessant finde. Ich hoffe, wir ziehen auf jeden Fall eine Collector's Rare. Wie gesagt, wieder von Akta. panel -Tausch? Okay, wusste ich auch nicht, dass sie hier drin ist. Aber passt natürlich hier. Ähm, okay. Äh, Schnellverstärker. Wusste ich jetzt auch nicht, dass sie hier drin ist. Aber passt natürlich. Wie gesagt, äh, ist eine Quick-Spell. Und wie gesagt, Quick-Spells passen natürlich. Wähle einen Schnellzauber in den Friedhof. Außer Schnellverstärker. Mische jenes jetzt hier ins Deck. Falls so du dies. Diese Karte, die du kontrollierst, durch einen Effekt des Gegners zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, kannst du in deiner Hand einen Schnellzauber auf meine Decke hinzufügen. Ja, das passt natürlich, ne? Ähm, Recycelt. Ähm, ja, uh, Astrograph ist hier drin. Ähm, oha, Collectors wäre. Äh, und, uh, eben von Fallen Archetype. Ja, der Fallen Archetype hat auch Zaubergarten, so ist es nicht. Denn, äh, ich hoffe, wir ziehen es noch, denn es wäre sehr cool. Ähm, es gibt einen, der kann sowohl Spell- als auch Trap-Searchen. Also ein Monster. Was sehr, sehr gut ist, natürlich. Einfach mal, ähm, ja, Sucher Antimagischer Duft. Okay, die nächste Collector's Rare. Ey, äh, Ich glaube, wir können mal, das glaube ich, kann wir sogar mal machen. Ähm, wie gesagt, ich, ich, ich weiß es natürlich nicht. Ähm, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, welche Karten hier neu drin sind. Also ich, zum Beispiel Antimagischer Duft wusste ich jetzt nicht. Ist super gut, ähm, super gute Karte und wird auf jeden Fall auch relevant demnächst. Also super gute Karte. Und ich denke mal, in der Vergangenheit war es immer so, da war das dann auch eine Collector's Rare. Und ja, wäre natürlich super. Äh, ja, Kaiserliche Eisenmauer, was weiter? Oh. Hey, wusste ich jetzt nicht, dass der hier drin ist, aber nehmen wir mit, nehmen wir mit. Ähm, wusste ich auch nicht, aber macht natürlich absolut Sinn, denn ich habe ja schon bereits erzählt, es gibt dieses Panel-Thema, was eben ähm, ja, wo man eben Monster verschieben kann und man kann diese Karte wirklich suchen. Das ist eine UU alte Karte, ich kenne die noch wirklich aus ganz alten Tagen. Ähm, man hat sich da gefragt, was bringt dir das eigentlich? Da gab es noch keine Magnite nix ähm, was bringt dir das? Das bringt doch gar nichts. Ähm, ja, jetzt... Es bringt ja was. Sie ist suchbar. Also natürlich super sinnvoll, dass sie hier drin ist. Oh, toll, König hier. Auch interessant. Passt auch wieder zum Fallen-Archetype. Normale Falle kann man darin spielen. Also passt natürlich. Und ja, Lilith. Ähm, sehr guter Reprint. Aus gutem Grund. Denn den neuen Fallen-Archetype kann man theoretisch mit Layer of Darkness kombinieren. Und hier haben wir eben das erste Exact-Monster für das Deck-Thema. Äh, Deck ist halt ein Fusionsmonster. Und, ja, das ist Nummer 1. Sehr gut. Also, ich bin bisher schon sehr zufrieden. Und ich finde es so interessant, einfach zu sehen, ähm, welche Karten hier noch drin sind. So, hier haben wir das erste andere Panel-Monster. Wir haben nämlich zum einen Wassermonster, zum anderen Feuermonster. Die sind quasi ein bisschen gegensätzlich. Und, ja, ähm, das sind halt quasi Maschinen und das sind halt alles ähm, Hexer. So, das ist halt eben der Gedanke. Sie können sich halt, die helfen quasi indirekt untereinander dass ich. Dann haben wir Ironisch, wie gesagt, ne... Monster banishen, aber was kann sie? Wähle ein offenes Monster äh, auf dem Spielfeld. Das nächste Mal, wenn jedes Monster in diesem Spielzug durch Kampf- oder Karneffekt zerstört würde, wird es nicht zerstört. Hier können wir also Protecten. Zusätzlich kann diesen Spielzug nicht angreifen. Dann, nachdem der Effekt aufgelöst wurde, verbannen drei Karten deines Gegners. Also, ihr seht hier wieder, verbannen ist halt away. Oh, Kompuls! Kompuls! Okay, nächste Collector's Rare. Lockbird! Nächste Collector's Lock für den Collectors. Es wäre so schön, wieder äh, wieder fallen Sünden? Sünden. Sündenburg vielleicht. <lacht> Und nochmal der pendel -Archetype. Wie gesagt, habe ich ja schon erzählt. Sie können sich selbst spezial beschwören ähm, Beziehungsweise kriegen Effekte, wenn sie halt bewegt werden. Hier ist der erste. Ähm, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe es gesehen. Es ist eine so Collectors-Ware. Oh nein, wir haben eine Collectors-Ware. Okay, weiter geht's. Ähm, ja, Für fallen kann sich selbst spezial beschwören, ähm, wenn eine Falle aktiviert wird. Und, äh, beschwören, falls ich gerade spezial beschwören. du kannst eine normale Falle, die, du, äh, die nur aktiviert wird. Genau. Äh, mh, genau, du kannst eine Karte aus dem Deck setzen, die nur aktiviert wird äh, bei einem Angriff. Ist halt, wie gesagt, Fallen setzen. Allgemein zu dem Fallenthema kommen wir gleich noch. Ich glaube, das ist ganz gut. Okay, Bärenblocker ist hier drin. Ja, das wusste ich auch nicht. Pendelfusion halt auch nicht. Und was haben wir? Oh, oh. Okay, warte, sieht man es. Ja, man muss es sehen. Man, ja, ihr seht es hier. Oh, der Effekt. Ich liebe Collectors Rare, ne? Collectors Rares sind so schön. Sind so schön. Es ist unglaublich. Sehr, sehr, sehr, sehr schön. Diese finde ich sehr gut, weil das ist einfach, ähm, ja, der Spellsearcher, Searcher, ähm, nice. Also du kannst sie in eine panel -Zone legen, äh, ja, du kannst sie dann, du kannst diese Karte Spezialbeschwörung in der main zone in, in, in der eigenen Spalte beschwören. Also, das heißt, wir können sie in die Panel Panelscale legen, spezialbeschwören, sehr nice. Äh, und dann, wenn sie spezialbeschworen wurde in den Zug, kann sie halt eine Spell -Searchen. Also super gute Karte auch. Für das Deckthema natürlich. Tipptopp, nehmen wir mit. Alter, einfach eine Collector's Rare. Also, Collector's Rare habe ich wirklich du Duelist, das Cosmix. Oh, der zweite. Sehr gut. Wir wollen drei natürlich. Schalter auch. Und nochmal. Feuer. Die haben wir schon gezogen. Die brauchen wir nicht durchgehen. Oh, ich. Oh, ich hätte natürlich. Ah, oh, ja, Collector's. Kommt noch eine Collector's. Oh, Trap trick als Collector's Rare. Ist wäre so schön. Das ist auch die zweite sehr. Antimagische Duft. Die, die zweite, sehr gut, Playset ist incoming und aus irgendeinem Grund will meine Kamera heute nicht so, wie ich will. Äh, machen wir mal so. Dann haben wir Schnellverstärker, Hunisch und, oh, Königswissen. Das ist übrigens äh, die Fieldspell zu den Pendel-Archetype. Und das Besondere hierbei ist halt einfach, dass wir eben, wenn wir sie aktivieren, den Gegner ebenfalls eine Fieldspell geben. Und wenn wir den Gegner eine Fieldspell geben, dann können wir eben... Ähm, wenn wir gegen den Field Space gehen, können wir eben den Effekt das nutzen, weil wir brauchen zwei auf dem Feld. Und natürlich, wenn der eine hat, ist das egal. Und hier können wir eben Zauber-, also Monster aus der Zauber- und fallen -spezial Also ihr merkt, merkt hier sehr wichtige, eben wie die ganzen Zonen sind. Weiter geht's. So, gehört zum fallen -Archital. Uh, Jack. Jack hier drin. Also, heute ist meine Kamera wieder äh, on fire auf jeden Fall. Äh, ja, düsen -Jade. Passt natürlich zum Fallen Cosmic Archetype. Corsic Cycling, der dritte, nehmen wir natürlich mit. Und, uh, Kummer des Unterwelts. äh, ähm, äh, des Unterwälders. Eine gute Karte wurde schon benutzt, aber vielleicht ziehen wir sie. Wir haben sie bisher noch nicht gezogen. Es gibt eine neue Falle, die im gleichen Stile ist. Also im Sinne von, mach etwas und dann lege etwas in den Friedhof. Kommen wir hoffentlich noch zu. Schalter, die dritte, Zwangsvergängungsgerät und nochmal, äh, ihn... Ich finde es übrigens sehr interessant. Es wirkt sehr feurig. Also als würde er mit Feuer kämpfen. Er ist aber Wasser. Also ich will da nichts sagen. Okay, ne? ist das ja Wasserfeuer oder so. Keine Ahnung. Ähm, weiter geht's. Oh, die Dame des Jahres ist ja auch drin. Passt natürlich. Neuronisch. Ähm, falls der Gegner eine Handkarte oder mehrere Karten von der Decke hinzufügt, außer wegen der wirft Wirf eine zufällige ab und dann Banish. Ja, also wie gesagt, hier ähm, Banischen oder ein halt Spezial, Bärenblocker. Den, den haben wir wirklich. toll Tollkönigin, das zweite Mal, auch gut. Und nochmal, spell ist es die gleiche oder ist es die gegensätzliche? Nee, ich glaube, das ist die gegensätzliche. Ja, es ist die gegensätzliche. Also wie ihr seht, es gibt halt zwei Fizpäts So, macht ja auch Sinn, ne? Wenn du eine aktivieren kannst, wenn du die andere aktivierst und dann halt erst der Effekt funktioniert, ist natürlich klar, dass es das ganz eben ist. So, Sündenbock auch das zweite Mal. Und wir haben... Oh, und da haben wir... Da haben wir genau die Karte, die ich eben meinte, wovon wir reden wollten. Das ist super rare, wusste ich auch nicht. Falls du ein monster kontrollierst. Ah, nee, das ist die doch nicht. Entschuldigung. Aber hier, falls du ein monster kontrollierst, wie eine Karte auf dem Spielfeld zerstöre sie, dann kannst du ein Un äh, monster von deinem Deck auf den Friedhof legen. Ach doch, das ist die doch. Oh Mann, nee. Ich mache hier heute Sachen. Ähm, ja. Super gute Karte. Unterwäldler ist nicht aufs Themen. Auf Themendeck gelockt. Bedeutet also, wir können das Ganze in jedem Unterwälderdeck spielen, was sehr, sehr cool ist. Ähm, und zusätzlich dürfen wir dann eben was zerstören und noch was reinlegen. Also die Karte ist ziemlich, ziemlich gut. Äh, ich denke mal, das ist auch eine Karte, die wirklich äh, interessant werden könnte, eben auch für das andere ein oder andere nicht äh, themeneigene Deckthema. Wie gesagt, hier das gleiche. Hier müssen wir zwar kein Monster kontrollieren, aber wir können halt eben auch einen Unterwälder in den Friedhof legen. Ne? Sehr gut, panel fusion und uh nochmal eben von dem Panel. Bei Panel muss ich eins sagen, was sehr sehr schade ist. Wenn die ganzen sich Spezialbeschwören, haben wir ein großes Problem. Denn Achtung, wir können hier nochmal mal lesen. Ähm, ja, zusätzlich kannst du für den Rest des Spielzugs kein nicht themen eigenes Monster als Spezialbeschwören außer vom Extra Deck. Hm, keine nicht Monster als Spezialbeschwören außer vom Extra Deck. Ah, vom Extra Deck dürfen wir noch. Ah, das ist ja interessant. Zusätzlich kannst du für den Rest des Spielzugs kein nicht als habe ich schon geschwören, außer von Exadec. Okay, interessant. Das habe ich... Ich dachte echt, du wirst gelockt komplett. Aber wirst du gar nicht. Also wir dürfen hier also vom Exadec noch andere Karten beschwören. Dritte äh, Sündenbock. Antimagische Luft. Dritte, nochmal, nehmen wir mit. Buch ist hier drin. Oh mein Gott, Book. Book ist hier drin. All Book. Okay, nächste Collector's Rare. Und nochmal Giri. Ebenfalls, wie gesagt, das, Fusionsmonster zu so, dem. Das war die erste Hälfte. Bin sehr zufrieden. Kann mich nicht beschweren. Äh, sehr zufrieden bin ich. Schon. Ich habe einfach der collectors gezogen. Ich meine, was will man mehr, ne? Dann haben wir Jack. Wieder haben wir jetzt auch schon dreimal gezogen. Und. Oh, willkommen. Das ist die Trap. Äh, die normale Falle, wer jetzt gedacht, äh, für den Archetype passt ja. Ähm, Beschwöre einfach ein themeneigenes Monster als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Ja, das ist äh, sehr, sehr, sehr, sehr gut. Ähm, passt natürlich. Können einfach Spezialbeschwören. Ist schon mal nice. Das ist der erste Effekt. Ähm, äh, ja, aber du kannst kein Monster als Spezialbeschwörung von Deck oder Extra Deck beschwören. Das ist natürlich ärgerlich. Ähm, aber ich denke, lässt sich verkraften. Dafür, dass wir einfach Monster Free bekommen, das ist dann sehr gut. Äh, falls ein Monster das Spielfeld durch die, eine normale Fallenkarte verlässt, solange diese Karte in Friedhof befindet. Außer in dem Spielzug, in dem sie dorthin gelegt wurde. Du kannst diese Karte setzen. Also das heißt, wir können sie auch wieder setzen. Ja, ist halt wie gesagt mit Fallen. Die können sich alle, nicht alle, wichtig, aber viele können sich eben wieder aus Feld setzen, beziehungsweise man kann sie recyceln, was natürlich sehr, sehr, praktisch ist. Und hier übrigens, der Hammer sieht sehr geil aus vom Artwork her. Verbande obersten Karten deines Decks, deines Gegners bis zur Höhe der Anzahl der Karten, die er kontrolliert. Das kann schon scheppern. Also ich, ich stelle mir gerade so vor, erster Zug, Port of Desires, ersten 10 Karten weg, Combo Full Kombo, ja, und dann machst du äh, Dark Ruler zum Beispiel. Er kontrolliert irgendwie 6, 7 Karten, aktivierst die, ist ja gefühlt schon Deckout. Wäre äh, schon sehr, sehr, sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Jack, Oberster, nochmal Tolkür, die zweite. Und nochmal die Falle, das ist sehr, sehr gut. Und heute tut mir leid, heute Die Kamera will nicht, wie ich es möchte. Weiter geht's. Uh, der zweite Schlossvogel. Schlossvogel nehmen wir natürlich mit, habe ich kein Problem mit. Ups, äh, Schlossvogel nehmen wir mit. Das ist der zweite, ne? ja zweite Schlossvogel. 20 Günstig, auch komplett. Und nochmal, äh, Runisch. Und hier ist es, dein Gegner zieht eine Karte, dann verbannen die obersten vier Karten seines Decks. Also ihr merkt, verbannen ist hier auf jeden Fall sehr, sehr, sehr oft vertreten. Ich, ich mag die Mechanik. Also der ein oder andere, der mich kennt, der weiß, ich habe schon mit einem oder anderen Stream ähm, das ein oder andere Deck-out-Deck -Deck gespielt. <lacht> Einfach, ähm, weil es einfach lustig ist. Also ich, ich finde es interessant. Nochmal die feat auch sehr gut. Und von daher gefällt mir natürlich dieser Archetype sehr. Ich bin gespannt, äh, was man daraus machen kann. Tollkönig-Gear, das war die dritte, glaube ich jetzt, ne? Äh, nochmal Book, zweites. Sehr, sehr gut. Und Sündenbock und nochmal für das Pen. So, wir haben noch, sagen wir schreibe, sechs Booster. Und vielleicht, also zwei Collectors, wäre natürlich krass. Aber ich, ich... Ich, ich, ich würde nicht nein sagen. Ich würde nicht nein sagen. Uh, nochmal ihn. Wir schwingen. Ja, wie gesagt, Fusionen, ähm, die du nicht fusionsbeschwören musst, weil <lacht> sie sich einfach spezial beschwören vom extra Wichtig, sie können dann nicht vom Friedhof. Oh, noch ein antimagic äh, Nicht vom Friedhof wieder. Gerufen wir. Noch ein Buch, drittes Buch, sehr, sehr gut. Und uh, das ist die Field Spell äh, für den Fallen-Archetype. Äh, sehr cool. Und zwar, sie kann nicht so, äh, Falls du eine gesetzte, normale, willkommen, Liebesfalle aktivierst, das war die äh, ultra haben kannst du diesen Effekt je nach äh, Karte bei der Auflösung diesen zusätzlichen Effekt hinzufügen. Das heißt, hier hat einfach noch einen Effekt und zwar zerstöre danach eine Karte auf dem Spielfeld. Einfach die Kante zu stören, ist gut. Falls du eine normale, nicht themeigene Feinkarte aktivierst, außer wenn du es selbst, du kannst eine Unterweltmonster als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinen Friedhof beschwören. Auch sehr gut. Heißt, wir können ja Monster wiederbeleben. Also es ist sehr gut. Also es funktioniert sehr gut. Ähm, ich bin gespannt, was man daraus machen wird. Allgemein finde ich die drei Archetypes sehr interessant. Und ich denke, man kann da auf jeden Fall das eine oder andere daraus machen. Nochmal, ey, das ist wirklich gut. Na ne, viele würden sich jetzt sagen: Oh mein Gott, du ziehst einfach doppelt und dreifach die Karte. Ja, die Karte willst du auch dreimal haben. Also wirklich, <lacht> perfekt. Hm. Ich bin entspannt, ob man den brennenden Abgrund oder so spielt. Uh, ich dachte oh, eine Ultra ohne Ultra ohne Ultra Da habe ich schon äh, gespottet hier. Eine Ultra -Ware. Weiter geht's. Pendel, kaiserlich, Falltrick. Ich will jetzt dieses. Oh, jo, jo, jo, jo, jo, jo. Sieht echt hübsch aus. Ich finde auch ähm, sehr interessant hier die Darstellung einfach. Sieht aus wie so ein Verkaufsladen oder so eine Ausstellung. Ähm, zerstöre eine, ähm, füge deine Hand einfach eine Spielfeldsauberkarte hinzu. Du kannst dann vollen Effekt ausführen. Zerstöre eine Pendel-Monsterkarte, die du kontrollierst. Und falls du dies tust, füge deine Hand eine, ähm, das ist eben diese Schalterkarte Sucherkarte von der Deck hinzu. Das heißt, hier können wir die Fields suchen und uns den Schalter suchen. Ich habe gesagt, den Schalter kann man suchen. Wir ziehen sie praktisch. Praktisch, praktisch, praktisch, praktisch. definitiv. Weiter geht's. Cosmic, Cosmic haben wir jetzt auch echt gut gezogen. Und nochmal die Vielzahl. haben wir. Neue zwei Booster. Mal gucken, ob wir da noch was äh, Schönes zaubern. Auch oh, anti oh, Fast Doppel-Playset komplett. Das ist sehr, sehr schön. Und wir haben nochmal eine Runisch-Karte. Und zwar wähle ein Effektmonster, das Gegner kontrolliert. Annulliere seine Effekte. Dann verbanne die obersten drei Karten. Wie gesagt. Verbannen. Der erste Effekt ausführen, dann verbannen. Oder einfach ein Fusionsmonster eben vom extra Sehr schön. So, und letztes Booster. Zwangsbegründungsgerät. Kaut. Der dritte, ne? Ja. Der dritte Kaut Und nochmal die Fiendspelle. Das ist uns aber komplett egal. Wir gehen jetzt hier durch, äh, was wir haben. Denn äh, ich bin sehr, sehr, sehr, sehr, sehr zufrieden. So, können wir mal Hallow Karten. Also zunächst einmal natürlich unter anderem das Highlight überhaupt. Wir haben eine Collectors Rare gezogen. Ich glaube, äh, da brauche ich nichts zu sagen. Äh, das ist auf jeden Fall das Highlight-Schlechthin. Dann haben wir hier eben Dame drin, was halt sehr gut ist. Tollkühne Gier drin, Kaiserliche Eisenmauer. Ich vermute mal, das sind halt eben Collectors Rare. Wird sehr schön aussehen. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Trap Trick vermutlich halt auch. Antimagischer Duft als Collectors Rare wäre auch cool, aber nur als Rare reicht auch schon. Fünf Stück äh, nehmen wir mit. Couts, place Playset. haben. gucken wir gleich nochmal. Die Ultra -Bär. Die die, ähm, die, die die Feinkarte einfach auch dreimal. Wie gesagt, finde ich gut, finde ich super. Äh, gefällt mir sehr gut. Sehr nice. Äh, dann die Field Spell. Book. Dass hier Book drin ist, ist interessant. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Weil es ist es klar, es ist eine Quick Spell. Okay, das ist ein Argument. Aber ansonsten äh, passt es an sich hier nicht rein. Dann noch Honisch, wie gesagt. Trap Trick, Zwang. Das ist der zweite Chaos. Ähm, Cosmic. Auch immer gute Karte. Willkommen. Zwangs- und Cosmic, Sündenbock? Sündenbock finde ich auch sehr interessant hier drin. Ähm, da ist der dritte Couts. Ja, wir haben wirklich drei gezogen. Und nochmal die Cosmics Und hier nochmal äh, dreimal dann der Couts. Ähm, ja, warte, komm. So, dreimal der Couts Und zum Schluss unsere Collectors Rare. Ich würde sagen, ich kann mich nicht beschweren. Mir gefällt das Set wirklich. Und es ist echt eine Überraschung. Wenn man eben nicht weiß, dass zum Beispiel hier äh, ja, Couts drin ist. Und man nicht weiß, dass hier Trap-Trick drin ist. Nicht weiß, dass hier Antimagischer Duft drin ist. Es ist echt äh, wie Weihnachten. Ja, aber das war es jetzt hier von dem Opening. Ich wünsche euch jetzt noch sehr viel Spaß beim Duellieren. Und man sieht sich auf jeden Fall. Bis bald.